gern ein Werkzeug, mit dem sich fast jedes Ziel auf nahezu magische Art und Weise erreichen lässt. Qualitatives Kundenwachstum mit System, der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Wer von euch setzt sich denn häufiger mal Ziele Hand hoch? Wer hat sich schon mal darüber geärgert, dass die gesetzten Ziele nicht erreicht wurden? Auch normal Hand hoch. <lacht> auch fast alle. Wer hätte denn gern ein Werkzeug, mit dem sich fast jedes Ziel auf nahezu magische Art und Weise erreichen lässt? Der Ant Ich habe und nutze so ein Tool. Würdet ihr gerne wissen, was das ist? Ja. Es ist der Erfolgsklang. Ein relativ einfaches und unscheinbar wirkendes Buch. Und es ist doch einfach. Aber wirkend. Damit erreiche ich jedes meiner gesteckten Ziele, egal ob im Bereich Gesundheit, Beziehung, finanzielles, berufliches oder das andere. <lacht> Dieses Buch ist folgendermaßen aufgebaut. Am Anfang legt man Jahresziele fest. Und zwar Jahresziele für fünf Lebensbereiche. Für persönliche Weiterentwicklung, für Gesundheit, für Beziehung, für finanzielles und für berufliches. Diese Jahresziele, drei Ziele pro Bereich. Schreibt man auf, schreibt auch auf, warum und bis wann und mit welchen Schritten man die erreichen kann. Das ist der erste Schritt. Dann hat jede Woche acht Spalten. Also eine Doppelseite pro Woche. Jede Woche jeden Tag eine Spalte und hinten eine Spalte für die komplette Woche. Hier, an jedem Tag, jeden Morgen, schreibe ich mir meine fünf Hauptjahresziele auf. Dann setze ich drei Tagesziele fest, die ich an diesem Tag erreichen will. In der Wochenspalte schreibe ich die Hauptziele, die fünf Hauptziele für meine Woche auf. Und drei bis zu drei Dinge, mit denen ich mich in dieser Woche verwöhnen will. Das soll ja auch nicht zu so kurz Es können einfache Sachen sein, die nur. Bein nach Feierabend, nach Saunabesuch. Dann setze ich pro Tag mir drei Tagesziele fest. Ziele, von denen ich wünsche, dass ich sie am Abend erreicht habe. Wenn ich die erreicht habe, kann ich beruhigt schlafen gehen. Und am Ende eines jeden Tages reflektiere ich das Ganze. Es gibt hier drei Kategorien. Wofür bin ich heute dankbar? Das hat Daniel so schön abgefragt. Das kann das schöne Wetter sein, was es heute gibt. Das kann auch sein, dass mir der Kollege im Büro einen Kaffee mitgebracht hat vom Automaten. Dann außerdem drei Dinge, wie ich andere Menschen glücklich gemacht habe. Das war am Anfang schwierig. Mittlerweile bin ich konditioniert darauf, in den Tag so zu gehen, dass ich das im Blick habe, damit ich auf jeden Fall am Abend da was reinschreiben kann. Und fünf Erfolge des Tages, auch aufzuschreiben. Dann gibt es in dem Buch noch Quartalskategorien. Da wird überprüft, wie weit bist du denn auf der jeweiligen, bei dem jeweiligen Ziel. Das ist noch mal alle drei Monate eine Möglichkeit zu schauen, wie weit bin ich, wie, wie bin ich im Prozess, welche Schritte kann ich unternehmen, um das gegebenenfalls noch zu verändern. Ich benutze dieses Buch jeden Tag, fünf bis zehn Minuten. Es ist das zweitbeste Buch meines Lebens. Ich habe mir jetzt schon das nächste Buch bestellt, mache nämlich meine Zielplanung immer um im Oktober. Und es ist das Buch, was ich am häufigsten verschenke. Möchtet ihr wissen, was es mir gebracht hat bisher? ja Ja, Ich lese euch mal ein Jahresziel vor. Aus dem Bereich Beziehung. Ich möchte gerne einen Millionär kennenlernen und von ihm lernen. Aufgeschrieben im Oktober 2016. Im November 2016 werde ich Günter Falting kennen. Für Startups hier wird das was sagen. Peter Faltin ist durchaus Millionär und ich habe ihn nicht nur kennengelernt, er hat mich auch eingeladen für ein Privatcoaching nach Thailand, ohne dass ich danach gefragt habe. Ein zweites Ziel, aus dem Bereich Persönlichkeit, ich möchte gerne den ACB, den Advanced Communicator Bronze erreichen. Dieses Ziel werde ich übernächste Woche abschließen und dann werde ich meine 20. Rede halten. Das ist ein Ziel, auf das ich ganz konkret selber hinarbeiten kann. Und ein drittes Ziel, das ist Jetzt ein bisschen spannend, so auch eine kleine Warnung, aufzupassen, was man hier reinschreibt. Am 26.06. schrieb ich mir als Wochenziel auf, ich möchte einen Kuss. Ich habe darüber schon mal eine Rede gehalten hier, wie es noch ein Impuls nötig, einige werden sich gegebenenfalls erinnern, war ein Konzertbesuch involviert und eine hübsche Dame, mit der ich bei diesem Konzert war. Ich habe den Kuss bekommen. Aber anders als gedacht, denn als ich auf den Konzert war, kam plötzlich ein Mann auf mich, nahm ein Gesicht in die Hände und gab mir einen Kuss. Also Ziel erreicht. Leider habe ich es nicht ganz so präzise aufgeschrieben, wie ich es war. Also, eine kleine Warnung, vorsichtig damit umgehen. Ich habe für alle von euch heute ein Und zwar könnt ihr dieses Buch kostenfrei Unterladen unter wwwkundenwachstumde Wenn ihr wirklich alle machen könnt ihr jetzt sofort machen oder nachher in der Pause. Lade dir jetzt gleich das Handout gratis von www.kundenwachstum.de herunter.